So, heute ein neuer Händerschottbastler da, der René. Hallo René. <lacht> ja, und für mich wieder ein ganz historischer Moment. Ja, sieht erstmal toll aus, die Erklärung kommt später, Leute. Ich muss das erstmal ein bisschen verarbeiten. <lacht> ja, ähnlicher Versuchsaufbau wie letztes Mal, aber dank dem René habe ich jetzt ein bisschen was über den Sinn und Zweck von Spike Gaps gelernt. Der Kondensator ist ja so ein spezial dreilagiger Kondensator gewesen. Da haben wir ein bisschen drüber diskutiert und uns ausgetauscht. Was heißt, ähm, er hat mir da ein bisschen was dazu erzählt und hat mir dann dieses da gezeigt. Und zwar, wir gehen in unseren Kondensator. Ne? Das ist jetzt unser, unser Kondensator. Das hier ist jetzt praktisch der hier. Ne? Einmal hier. Eine wicklung die andere wicklung und dazwischen die dritte blindwicklung die blindwicklung sieht man jetzt hier drauf nicht wir haben jetzt nur die linke seite und die rechte seite aufgezeichnet und das hier drin ist dann sozusagen wie der strom schön fließen soll ja und das habe ich jetzt mal ausprobiert und ich war ganz schön verblüfft hier wieder berühmte aframengos elektronenpumpe aus einem strang hochspannung der da kommt machen wir plus und minus und hier auf dieser Seite, hier wäre es natürlich optimal, bei unserem Kondensator ging es jetzt nicht anders. Wir haben die Stelle hier oben reingemacht, weil wir haben jetzt praktisch hier oben da dazwischen jetzt ein Spark Gap. Das ist jetzt diese Stelle, da kreieren wir jetzt einen Spark Gap und durch diesen Spark Gap erreichen wir einmal, dass der Strom weiter hier in dem Kondensator verbleiben kann. Dass er praktisch wirken kann, ne? Ne, dass der Kondensator, soll ja unsere Kurbspulen hier anschwingen. Da ne? kann dann schön hier drinnen hin und her pendeln, bis der nächste Stoß kommt. Und dann müssen wir praktisch immer nur wieder einen ganz kleinen Stoß nachliefern, um das System dann am Laufen zu halten. Ja, so habe ich das momentan kapiert bis jetzt. Hm. Na naja. ja, dann wollen wir es mal wieder einschalten, wa? Ähnlicher Aufbau wie letztes Mal, zwei Wummerkondensatoren Kondensatoren, sind wir bei 10,75 Volt und die eine Seite der Zündspule, die haben wir schon ein bisschen gegoogelt, geht auf die Mittelanzapfung unserer riesengroßen Aframengo Elektronenpumpe, ne? das ist die Mittelanzapfung. Ja, wir brauchen 25.000 Volt, weil ne? also ich meine mit 6.000 Volt geht es vielleicht schon auch, aber wir wollten auf Nummer sicher gehen, also haben wir mit 25.000 Volt gemacht. Und dann geht einmal praktisch 7.500 Volt in die Richtung und 7.500 Volt in die Richtung. Ja, dann machen wir dann hier mit unser Plus und Minus und gehen dann mit unserem Plus und Minus von unserer Hochspannung hier an diese Anzapfungen von unserem Kondensator. Ne? Hier auf diese Stelle da. Hm. Nun gut, ich bin gespannt. Wurden hat es hier ganz schön geblitzt und gedonnert und die Blitze sind überall dahin geschlagen, nur nicht dahin, wo sie sollten. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Wir fahren übrigens mit 16 Volt. Na? So, drückt die daumen weiter. Ja. Okay, und jetzt toll okay. Alles klar. Sieht sehr viel besser als letztes Mal. Geht schon ziemlich schnell. Aber es sieht umso beeindruckender aus hier. Okay. Und da leuchtet ja auch noch ganz toll was hier. Oh, uh, wird es schneller? Wird es schneller? Jetzt sind wir bei 4, 2. Ja, ah, geht bei wenigstens, ganz schön was dann hier. Gut, aber kommt die Überspannungslampe. Jetzt wird es noch schneller. Aha. Okay. Okay. ist sind wir übrigens bei Stromaufnahme. ne? Mal gucken, was unser Wattmesser dazu sagt. Unser Wattmesser pendelt hier von der Stromaufnahme. ne? Jetzt ist es aus. Gut, jetzt geht es wieder an, ich habe keine Ahnung warum, Ach, wahrscheinlich habe ich hier die Stromversorgung kurz unterbrochen. jetzt geht es weiter, aha, und hier sind wir bei 13,8, okay, das muss aber noch einiges schneller gehen, ausschalten. Ja, das muss noch um einiges schneller gehen, aber ha, funktioniert so schon mal nicht schlecht so jetzt getraue ich mich hier nicht ranzufassen weil vorhin wo ich die Tests gemacht habe da hat es bestimmt noch eine minute danach andauernd mal sich entladen und gezuckt hm. na gut lass ich mal ein bisschen zur ruhe kommen so dann machen wir jetzt noch mal einen ganz kleinen test nur so zur veranschaulichung ne? ich meine ich habe ja vorhin gesagt, dass man aus dieser riesen Aframengo Elektronenpumpe hier ne, Plus und Minus machen können. Ich habe jetzt aber bei dem Versuch hier diese andere Seite der Zündspule auf die Innenseite von dem Kondensator gegeben. Ne. Das ist natürlich dann keine Kunst, dass hier so richtig schöne Hochspannung entsteht. Jetzt möchte ich euch aber auch mal zeigen, dass es auch ohne, ne, also wirklich nur mit einem einzigen Kabel, ne, mit einem einzigen Hochspannungsstrang, dass man da wirklich Plus und Minus machen kann und das nochmal unterteilen kann. Ne? So, der hängt jetzt dran. Ne? Hier, dieses rote Kabel, wie ich vorhin schon gezeigt habe, kommt aus unserer Zündspule, ein einziges. Dann machen wir Plus und Minus draus und gehen mit den beiden wieder hier drauf. Ja, wie wir es vorhin schon hatten. Ne? Und es geht los. Und hier. Aus einem einzigen Kabel. Geht langsamer, aber auch, aber es lädt trotzdem. Gut, ja. so als Veranstaltung. Ja, ihr habt vielleicht gemerkt, ne, ich habe ausgeschaltet, da kam trotzdem noch ein Blitz. Ich glaube, kommt da noch einer jetzt? Nein, hier nicht. Nee, jetzt ist komplett entladen. Gut, wunderbar. Na schön, dann bis zum nächsten Mal.